Günther, du warst doch gestern auch auf der Party. Wie hast dir denn gefallen? Ein super Party, gute ja. Schwimmung, echt super. Du hast doch schön getanzt, ja, ja. oder? Sehr viel getanzt. Manch, wunderbar. Warum bin ich heute müde? so soll es sein. Gut, was sagst du denn zu der ganzen Veranstaltung hier? So, ganz hervorragend. Ja? Ich bin schon viel unterwegs gewesen, aber hier ist eins auch, muss man sagen. Sehr klar. Jetzt ja. mal wir einen Schwank aus deiner Jugend. Aus meiner ja. Gibt's da was? Nee. Also in Sachen Skifahren bemerkenswert. In Hubholding angefangen. Ja. So mit sechs, sieben Jahren. In Lederschuhen zum Schnüren. Mit der ganz klassischen Bindung nach vorne. Hebel umlegen Aha. mit Fersenriemen. Ja. Alter Sack, 51. Helga, was ist denn deine Meinung hier zu dem Ganzen? Grau, oh, hart, still. Sie wie war es gestern? Gestern, bin gestern? Ich nicht gefallen, bei der Party aber das aber? war das sehr unterhaltsam. Das meine ich auch. Ja. Ja. Ja. Jetzt müssen wir unseren Skilehrer noch mal fragen, was er dann gestern von der Veranstaltung hielt. Von der Veranstaltung. Großartig! Ja? Mhm. War das, ja. Und? Großartig. Mhm. Charlie, hast du auch schön getanzt? Ja, wir haben getanzt. Habe. Oh. Deswegen sind wir heute so locker. Wir haben gestern viel getanzt. Der da, Hinterseer würde in Österreich sagen, das war Bärig. Bärig, genau, sagen wir. <lacht> <lacht> Also, wir wollten den Christian gerade bitten, dass er einen Schwank aus seiner Jugend erzählt, aber er geht nicht darauf ein. Aus meiner Jugend, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, wir waren zu dritt in einem Bett, bis ich zehn war. In einem Zimmer geschlafen von 30 Quadratmetern. Das Aha. Klo war draußen. Mein so. Opa kam aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Fuß mit einem Bein. Oh. Ich war der glücklichste Junge, den man sich vorstellen kann. Siehst du, das hat ja doch noch geklappt mit deinem Schwank, ja. weil sonst hätten wir ja. uns überlegen Und jetzt sitze ich hier mit Ginter, Lothar, und ein junger <lacht> ja, ja. Und mit, mir geht's gut. <lacht> Bei mir gibt's auch Grenzen. <lacht> es. Äh, wie Druck. war dein Name? Jacqueline. Jacqueline. Ja, so, jetzt haben wir sie auch. Okay. Wenn du zu mir sagt, äh, sag mir doch, dass ich schön bin, dann äh, sage ich, kein Anschluss in meinen eigenen gegessen und, und schön getrunken. auch noch mein erster Diesel. okay, und okay. Und dann äh, fahren wir jetzt noch ein bisschen ja? okay.